Lass es einfach fallen. Ja. Ein Regenbogen. Und mehr kann man ihn nicht sehen die Heizung auch hoch auf der Außenwand ist, das ist unnötige Energie, Ressourcen und Wärmeverschwendung. Wer hat sich das nur ausgedacht, wenn ich es schon erwähne, warum eigentlich alle auf dem Fahrrad des Fahrzeugs gefährlich an der Straßenseite der Innenspur. Das ist nicht so schlau und gefährlich, als wenn das andersrum wäre. Ich höre jetzt auf zu filmen, mein Telefon wird nass.